Oh, wir testen jetzt Tests oder was? Wir testen jetzt äh, verschiedene Getränke auf Covid-19. Also, herzlich willkommen bei den Leos. Ich das mal wegnehmen. Ja, ja, ähm, mal. Ähm, genau. Was sind jetzt? 94 Sachen. Bier noch und. Joymoor noch. Well. Äh, nehmen wir gleich mal die hier. Warte. Denk mal, das hat bestimmt Corona. Denke ich auch. Gut. Genau. Und, äh. Im Sommer, hast du wohl auch Playtest? <lacht> genau, sechs, sechs Wochen. das ist jetzt der erste Teil von drei. Und genau, you know, erst beim dritten Teil ähm, gibt es die Ergebnisse. Da fehlt eigentlich der ganze Körperkundung, aber... Ich denke mal, ich so hin. Ich ja, das wirklich für Ergebnis. So. Tja, was ist Wir stellen das dann so hin, dass wir das erstmal mitziehen, wa? Ja, also. Fangen wir um, gleich mal mit dem Bier an, dann kann ich schon mal trinken. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> das finde ich finde, es bist ja merkwürdig, dass hier in unserem Festlauf jetzt, jetzt wie hier stehen. N naja, ja, ich weiß nicht, was der Zuschauer jetzt davon halten soll. Naja, bei Hasserruder äh, testen wir viel mal. Was testest du? Äh, na jeder von uns testet eben mal Hasselruder oder ich will testen denn hier. Sechs, 6, ach so, gut. Aha, aha, gut. Dann dann mache ich hier die Hasserruder-Test. Aber bevor ich mal die trunken habe? Genau. Oh, das, das, ist das, ist das sind die für die Hirn, oder? Ne? Ja, ich musste vorhin jetzt testen, musst du natürlich immer... Äh, Komplett bis ins Mittelhirn drin. Genau. Ja. Das sind ist auch ganz besondere Tests, die kann man auch anal. Ja? Das, auch 100, ja. das ist gut. Naja. So, wenn noch bestriffen, jetzt packen noch ein Schiff frei. Aber ich denke, das sollte man damit kriegen. Ich denke schon, dass wir das hinten haben. Ja. So. <lacht> Also nochmal zum Verständnis. Also wir nehmen das jetzt, tunken das eben mal in die Flüssigkeit ein so ein bisschen, mhm. dann tunken wir das hier ein und schütteln ja. und ja. Dann wird das ordentlich und dann tun wir das drauf und müssen wir halt auf der U-Kiegen. Viertelstunde. Ne? Ja, also, hast du wohl Röder. Eins, zwei. Äh, übrigens äh, mit dem U-Zeigersinn, ne? Ganz ja. wichtig. Ja, deswegen die rotierende Milchsäure. Ja. Genau. So, mit der Mike hier. Ananas, Saft, Cola und. egal äh, wie hier. Ja, super. Bis demnächst.